Hallo zusammen! Ich hoffe, ihr habt Lust auf eine kurze, knackige weihnachtliche Geschenke-Geschichte. Wenn das der Fall ist, dann habe ich hier hoffentlich die richtige Partie für euch rausgesucht. Hat sich zugetragen beim Euroskat Open-Turnier Anfang November, ein Turnier über acht Serien, also relativ lange Distanz. Ich saß bei diesem Spiel in Mittelhand, der Spieler in Hinterhand, das hatte sich im Laufe der Serie schon rausgestellt, nicht so ein starker Spieler. Einige Unschärfen, einige Schwächen, dem fehlte wohl noch so ein bisschen die Turniererfahrung. Das ist eine ganz interessante und wichtige Zusatzinformation für den Spieler in Vorhand, aus dessen Sicht wir die Partie jetzt einmal betrachten. Nagelt mich hier bitte nicht auf jede einzelne Karte fest. Interessant sind die Farblängen, die Stimmen jedenfalls, denn es war eine Reizung äh, 24, 27 oder höher und ich legte in Mittelhand einen Nullwehr auf und zwar mit folgender Karte. Ein Herz 5 mal geschlossen, ohne Knochen, Kreuz 4 mal dicht in dem Fall, denn äh, es stehen nicht alle 4 Kreuz dagegen, sondern Kreuz steht 3 zu 1. Von daher erkennbar die einzige Karte, auf die dieser Nullwehr geschlagen werden kann, die Pik 9. Jetzt die Frage in die Runde, wie solltet ihr aus Vorhand dieses Spiel eröffnen, um es, wenn es geht, sicher zu gewinnen? Drei, zwei, eins. Ja, es gibt, denke ich, einen sicheren Siegweg und wer jetzt auf die Pik 7 gezeigt hat, der ist logischerweise hier auf dem Holzweg. Das würde natürlich funktionieren, wenn die Pik 8 beim Partner sitzt, allerdings ist es klar, diesen Bluff hat, denke ich, jeder schon mal von uns gespielt oder gesehen. Wenn der Alleinspieler die Pik 8 in der Hand hat, dann wird er sie auch gedrückt haben, statt der Pik 9, und genau das war der Fall. Die Pik 8 war im Keller, mit anderen Worten, die Pik 7 ist ist es hier nicht gewesen. Es gibt also trotz alledem äh, zwei Möglichkeiten, und zwar muss logischerweise der Partner in Hinterhand dazu gebracht werden, seine Peak-Karten abzuwerfen, und wenn wir da eben so ein bisschen durchzählen, sowohl in Kreuz sind zwei Abwürfe möglich, als auch in Herz ist ein Abwurf möglich, denn wir haben hier jeweils drei und zwei Karten und unser Partner jeweils nur eine Karte, also es sind die drei benötigten Abwürfe unterwegs, damit kann das Spiel geschlagen werden. Ein letztes Mal also die Frage, was sollte hier eröffnet werden? und wer jetzt auf eine der drei Kreuzkarten gezeigt hat, da sage ich dann Gratulation! Ihr habt euren Partner maximal an die Hand genommen und werdet deswegen das Spiel sehr wahrscheinlich geschlagen haben. Der Spieler hier in Vorhand hat auch gesehen, dass es nicht die Pik 7 ist. Er hat gesehen, dass das Spiel zu schlagen ist, und trotzdem hat er nicht die optimale Karte gefunden. Er hat das Spiel nämlich über Herz eröffnet. Der erste Herzstich ist hier vorgegeben, und jetzt muss er auch übrigens die zweite Herzkarte spielen, jetzt auf Kreuz zu wechseln, äh, verliert das Spiel, denn danach hat der Spieler hier mit dem äh, Kreuzkönig, äh, kommt daran und hat keine Übergabe mehr. Jetzt muss das Spiel auch mit Herz fortgesetzt werden, und es kann natürlich noch geschlagen werden, wenn der Spieler hier jetzt aber auch äh, ein, zwei Stiche weiterdenkt und äh, erkennt, dass er jetzt zwingend zuerst den Kreuz König abwerfen muss, damit er eben nicht in Kreuz angespielt wird, weil er dann das Spiel nicht mehr äh, nach vorne bekommt. Und das war eben diese kleine Zusatzinformation. Der Spieler hier nicht ganz so erfahren, nicht ganz so versiert, sieht natürlich auch, ah, Pik 9 ist das Problem und wirft jetzt eben relativ zügig ich den Pik könig ab, und jetzt stellte sich erst raus, für ihn zumindest wahrscheinlich überraschend, dass er hier eben ein Stich später mit dem Kreuz König am Spiel hängt, und das Spiel jetzt nicht mehr zu schlagen ist, weil er eben ja am Stich ist und nicht der Spieler hier in Vorhand. Damit glücklich für mich dieser Nullouvert gewonnen, wäre aber eben, denke ich, nicht nötig gewesen, wenn der Spieler hier in Vorhand eben maximal präzise spielt, direkt mit Kreuz eröffnet, denn dann ist es auch sehr einfach für den Spieler zu sehen, dass es nur noch als zweite Karte quasi die äh, Herz äh, den, den Herzstich rauszuspielen gibt. Der muss dann natürlich den Herzbuben Buben finden, Herz König von mir die Lusche, und dann können hier noch die drei Karten kommen, und das Spiel wird geschlagen. Wenn das nicht funktioniert, dann war es eben gar nicht zu lösen, wenn der Spieler das nicht erkennt, aber dann... Aber so wäre es eben maximal einfach gewesen, und das ist das, was ich euch immer sage. Spielt so, dass auch euer Partner, der vielleicht nicht ganz so versiert ist wie ihr es maximal einfach habt, denkt daran, nicht nur einen Siegweg zu finden, sondern den Siegweg zu finden, der auch am leichtesten zu beschreiten ist, dann vermeidet ihr diese Geschenke, wobei natürlich logischerweise Nehmen ist nicht so selig wie Geben. In dem Fall habe ich dieses Geschenk trotzdem gerne mitgenommen, das gehört beim Skat dazu. Und damit sage ich jetzt mal frohe Weihnachten, let's make Christmas, ich wünsche euch ein frohes Fest mit euren Lieben und wir sehen uns mit weiteren Videos dann im neuen Jahr.